Also ich bin mir sicher, die Frau Jäcke kommt gleich auch noch. Ja. ja, also ich schätze auch mal, dass sie noch kann. Das ist ja nicht so einfach wie im ein Sturm. Ja, genau. Guten Abend. Ach, das ist sie ja, Frau Jäcke. Entschuldigung. Das ist kein war Problem. So Schön, dass sie es noch geschafft haben. Hallo. Ja, ich muss mich beeilen. Dann. Ja, danke Problem. Darf ich eine Jacke abnehmen? Ja, klar. Na, super. Ja, super. Danke. Nehmen Sie doch Platz hier. Ja. Ja, also ich finde es schön, dass das heute Abend geklappt hat mit Ihnen. Wir haben im letzten Jahr gute Arbeit geliefert. Das wollte ich heute Abend mit dem Essen so ein bisschen feiern. Also dann auf eine gute Zusammenarbeit im nächsten Jahr. Guten Tag,